Vor uns hießen die Lieder ja auch nicht Apokalypse Now, sondern Apokalypse Never. Ja? Also wir haben schon äh, messagemäßig versucht, mit harter Musik den Leuten die Angst zu nehmen vor der Zukunft. Weißt du, weil die Zukunft wird hart. Wir sehen es ja jetzt. Also wir hatten ja recht. Ne? Aber wenn du dich diesen harten Sounds stellen kannst, kannst du auch in der Zukunft leben. Aber immer mit diesen positiven Gedanken, dass alles gut wird. Du kannst das überleben.